Sollte noch jemand Munition brauchen, sagst du Bescheid. Ich oh, will hier dann noch was die Action Camps hier drin. <lacht> Frau so, Schützen bereit? Ja. Achtung! Start! Ich haben eine Drohne mitbringen, können wir auch noch verschiedene Fotos machen. Eine Drohne geht einwandfrei. Äh, Entschuldigung. Was? Wo, wo ich noch meine Klinge kann. Da habe ich auch bei der, bei der Siege gewonnen. Der warten doch von Bremen. Die Nummer. Hat die mir ja alles eingekramt? Vielleicht. Hat ja, er Durch die Sonne. Das sehe ich auch noch. Die 12 sehe ich auch noch. was oh, ja, genau, genau. genau. schon dachte, das ist Noch 15 Sekunden. Stopp! Stop. Sicherheit? Sicherheit? Die Kleber schon vorne. Die Kleber? Nein, die, die ganze Kiste mit. So, jetzt dürfen wir vorgehen und gucken. Den Rührstab, genau. Nicht schlecht. <lacht> <lacht> Kommt. So, Stand 1, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Gibt es hier, ja. Kette kommt. Ach so, ja, die kann man dann hier liegen ja, lassen. Genau. Also, noch. 12, 12 und 3 mal die 11. Danke! Stand 2. Hier einmal wir mal erwischt, weil es eine ist. nagelneuere ja. ist. So. Fünf Fehler. Nein, Hm? Ja, so ist okay, mein 4, so. 12, 11, ja, kann man 11, 11, wo? 11 ja. 8. Aber wo uns sind das halt mal die Wunderflöge. Da kommen wir auf. Na ah, ja. Das war gut. Warte. Sich <lacht> <lacht> oben nicht verkleiden. Hä? Sich oben nicht verkleiden, sage ich. Nee, wir haben jetzt noch von der Weg an. Danke, Herr Kollege. Ja, das Sekunde. Und so, mit, mit etwas durchsichtigem. so... Also da vorne, ja. Ja. So, zur Wertung. 2x5 Schuss selbstständig nachladen, Zeitlimit Maximum 6 Minuten. Fragen? Waffe laden! Ich hab keine Eishälte so, mehr im Da schätze bereit? Ja! Achtung! Start! hier stand 2 du kannst wenn du kannst auch beid händel schießen ja, okay. ja? No. Der Anschlag ist links. Ja. ist wie gesagt ja. ich kann es mir nicht lernen Ja, das ist eine Weide der, aber ja. da wollen wir waschen. Oh, ja. Sicherheit. Aber du müsstest Wie ungefähr die vom schwarzen Schrägler recht anhalten. Aber einmal frei, du hast was drauf. Naja, es ist was drauf. Du hast, <lacht> Aber, du okay. hast sogar in eine Zehn. Das ist Brille, Das ist die Brille. Meinst du? Ja. Was du hast, eine der, hast du ja eine 10? Ich muss mit der Pistole ganz anders anhalten. Ruhe! Danke! <lacht> <lacht> Bist schon gerührt, noch? Einmal und gerührt und Danke! Ich Ja. herzlichen Glückwunsch. No. Ja, ja. Schlag hier! von hinten an. Okay. 10! 11! Elf. Elf. Elf. Rest 12! Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Oh! Satt. Nicht Wow! Das ist das ja. Macke auf <lacht> Ja, ja, er 10, 11, 11. Genau ja. ja. identisch wie. Also 16. ja ich glaube, du kannst jetzt. Du hast keine Zähne dabei. Doch, doch. Du hast auch keine Zähne dabei? <lacht> ich habe auch keine Zähne dabei. Nee, 20 Euro Das ist scheiße, war. So, Jürgen. Du hast aber ganz schön zugelangt heute. Nur ausnahmsweise. Genau so. Hast du aber in den Jahren verbessert? Also stark. Ich bedanke mich. Na so. Die in der Tasche. Hier auch. Und das ist Bei mir sah das Trefferbild scheiße aus, aber zumindest das Ergebnis war ja gut. So sind alle zurück, ja? Waffen, verpacken.